Herzlich willkommen auf dem Kanal für Sport und Gesundheit. Jetzt wird es hier mal so richtig cool mit Biofreeze, dem Kühlgel, dem Profis vertrauen. Das möchte ich dir jetzt vorstellen und verrate dir anschließend meine Lieblingsanwendung mit Biofreeze, mit der ich etwas schmerzfreier durchs Leben gehe. Wenn du nach dem Training, nach langem Sitzen, Stehen oder Laufen auch oft Gelenk- oder Muskelschmerzen hast, sorgt die Kühlung von Biofreeze für sofortige Linderung des Schmerzes. Biofreeze besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen wie Kampfer, Menthol. Und Kräuterextrakten. Es ist fettfrei, frei von Wachsen und Ölen und sorgt nicht für Flecken auf der Bekleidung. Nach dem Auftragen zieht es sofort in die Haut ein. BioFries ist erhältlich in einer praktischen 110 Gramm Tube, in einem 82 Gramm Roll-On für unterwegs und in drei verschiedenen großen Pumpflaschen. Kühlung sorgt nachweislich für Schmerzlinderung. Dabei ist BioFreeze eine echte Alternative zu EIS und wird angewendet bei Verstauchungen, Zerrungen, Muskelkater und sorgt auch für eine Bewegungserleichterung bei Arthrose. Du kannst es vor, während und nach dem Sport benutzen. Außerdem hilft es dir schneller bei der Regeneration. BioFreeze gehört damit in jede Sporttasche, in jede Handtasche und in jeden Wanderrucksack. Weltweit vertrauen Millionen zufriedene Anwender Biofreeze, der Kryotherapie to go. Ideal nach dem Laufen, ein Muss für meine Sporttasche. Biofreeze ist für mich die ideale Unterstützung nach dem Training. Es kühlt angenehm meine Muskulatur und hilft mir effektiv gegen den Muskelkater. So bin ich schneller wieder fit für das nächste Training. Wenn mich nach dem Tennis meine Knie an ihr Alter erinnern, Biofreeze kühlt schnell und einfach und der Schmerz ist weg. Probiere auch du Biofreeze. Wenn du bereits Erfahrungen gesammelt hast, schreib uns das sehr gerne in die Kommentare. Wir freuen uns über dein Feedback. Abonniere bitte unseren YouTube-Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, wenn es um Sport und Gesundheit geht. Alle Informationen zu den Produkten zur Erhältlichkeit von BioFreeze findest du unter eingeblendetem Link. Und jetzt noch mein Tipp. An Tagen, an denen ich viel gelaufen oder gestanden bin, trage ich mir abends BioFreeze auf im Bereich der Waden und Füße. Das ist zwar etwas frisch, aber das Gefühl finde ich einfach unschlagbar. Wenn du das auch probieren möchtest, dann bestelle jetzt dein kostenloses BioFreeze-Muster unter info@arzt.eu. Eine schmerzfreie Zeit, dein Felix.